Guten Abend, meine Damen und Herren, ähm, in unserer beliebten Sendung 30 Sekunden mit, haben wir heute Dennis Lichtenthaler von Paul Was in der Leitung. Hallo Dennis. Guten Tag, hallo. Dennis, wir kommen direkt zur Sache. Eure neue Single steht in den Startlöchern und äh, sie trägt den äh, bezeichnenden Titel Liebe 78. Paul Was, wenn man von Paul Was liest, dann liest man immer intelligenter deutscher Pop. Dieses Single verbinde ich eher mit Attributen wie sexistisch, platt und das der Schublade. Wie stehst du dazu? Ja, das ist richtig. Also, ja. Ähm. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu Kultur in Kurz. Heute Abend beschäftigen wir uns mit einem kann mal sagen, kontroversen Single-Release, das gerade ansteht. Die ähm, mäßig alternativ äh, erfolgreiche Band Paul Wars aus Rönnscheid hat eine neue Single veröffentlicht mit dem bezeichnenden Titel Liebe 78. Bei mir, beziehungsweise über das große Weite Internet verbunden, ist Herr Martin Kohl von Paul Wars. Herr Kohl, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es Ihnen nun, da diese Single veröffentlicht ist? Sind Sie zufrieden? Sind Sie äh, erschöpft? Sind Sie traurig? Sind Sie glücklich? Ist es so geworden, wie Sie sich das gedacht haben? Eine schwierige Frage. Ähm, da äh, bin ich von der Presse. <lacht> ja, also es gibt ja, es gibt ja definitiv nichts, was uns zurückwerfen könnte in der Arbeit. Ähm, deswegen ähm, wollten wir dieses Album, was eigentlich dieses Jahr schon fertig sein sollte, haben wir jetzt auf 2022 verlegt. Und ähm, wir dachten, als kleines Lebenszeichen kommt jetzt im Herbst eine ähm, lustige Groovy-Single von uns raus, die... Ach, lustig! Lustig soll das sein! Nein, also dieses, dieses Attribut intelligenter deutscher Pop, das... Also man soll ja nicht alles glauben, was man über uns liest. Und ähm, ja, wir haben gedacht, wir müssen uns mal so ein bisschen der, der Umgebungstemperatur sozusagen anpassen. Also 78 bezieht sich ja auf das Jahr, 78 da... Es sah ja alles noch ein bisschen anders aus, aber ich finde auch, wir sind gerade wieder auf dem besten Weg dahin. Also gut, jetzt gibt es ja Menschen, die sagen würden, das ist nicht lustig, sondern das ist einfach nur platt. Ist das jetzt der neue Humor, den wir von Paul Wars im Jahre 2020, im Jahr der Pandemie zu erwarten haben? Ja gut, also es, es wird ja nächstes Jahr, es wird ja ein Themenalbum, was sich, was sich ums ähm, Thema Kino äh, dreht. Und ähm, wir mussten uns für dieses Lied, mussten wir uns den Film Superman angucken von 1978 und der war, weiß Gott, nicht lustig. Und ähm, wir haben versucht, ein Thema zu finden und es ist tatsächlich nicht viel hängen geblieben in diesem Film, außer der Moment, wo Louis Lane zu ihm sagt, wenn du Liebe brauchst, dann ruf mich an. Und das äh, war dann, ähm, da war der Song geboren. Ihr habt euch verstärkt, ihr habt mit Lena... Ha oder Lena Heer, eine junge Sängerin dabei, ähm, mhm. auch ein Zeichen von Wir kommen langsam in die Jahre, wir brauchen ein neues Aushängeschild. Ich meine, uns will ja keiner sehen. Sie haben auch sich auch noch weibliche Verstärkung gesucht, ausgerechnet zu diesem Song. Ähm, halten Sie das für eine gute Idee? War das so geplant? Ähm, die Lena Heer wird uns äh, auf dem ganzen Album Begleiten und ähm, wir hätten ja mit ihr dieses Jahr auch schon Live-Konzerte geplant, aber das ist ja aufgrund der Corona-Situation nicht möglich und ähm, trotz des Altersunterschiedes ähm, harmoniert es ganz gut und ähm, ja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Verstehen. Ja, dann bin ich gespannt. Was ist äh, noch von Palmas zu erwarten so in der nächsten Zeit? Nichts. Die will wirklich keiner sehen. Und deswegen gibt es zum neuen Lied kein neues Video, sondern wir hören uns jetzt die Audiospur an. Viel Spaß mit Paul Wars, mit Lena und Liebe78. Wiedersehen. Ist dir auch so heiß Heut Nacht, da schmilzt das Eis Heut Nacht ist alles möglich Gegen Cash So ist das Licht nicht viel zu hell Zwei Whisky, aber schnell Nur sag mal, hast du's nötig Du wirst die Welt verstehen Wir fliegen durch den Abend in die Nacht Komm doch ein bisschen näher ran Ich bin dein Supermann. Bei mir sind nicht nur die Augen blau Nur das hättest du nicht gedacht Ja, dann doch positiv, mit positiver Erwartung in das neue Jahr. Wenigstens einer. Herr Kohl, herzlichen Dank. Äh, auf Wiedersehen. Frohes Fest. <lacht>